Für viele ist diese Vorstellung ein wahrer Albtraum. Man sitzt gemütlich in der Sauna, schwitzt und entspannt sich und dann wird man plötzlich erkannt. Der nette Postbote kommt herein oder die Dame von der Supermarktkasse. Was tun, schließlich hat man ja in den meisten Fällen weder etwas an, noch etwas zum Schutz vor Blicken dabei. Für Beatrice Egli ist diese Vorstellung eine wirklich peinliche. Wenn ich nackt in der Sauna sitze und erkannt werde, antwortet die Schweizerin gegenüber Trendy One auf die Frage, was ihr unangenehm sei. Bei ihrer Bekanntheit dürfte sie es schwer haben, nicht erkannt zu werden. Aber ob das nun täglich, wöchentlich oder vielleicht nur ein einziges Mal passiert ist, darüber lässt sie die Fans im Dunkeln. Beatrice Egli zeigt sich eigentlich immer mit einem Lächeln im Gesicht. Die beliebte Schlagersängerin, die 2013 durch ihren DSDS-Sieg berühmt wurde, ist für ihre positive Einstellung bekannt, denn genau die bringt sie auch mit ihren Songs immer wieder rüber. In ihren letzten Postings zeigt sich Beatrice Egli jetzt allerdings von einer anderen Seite. Passend zur Weihnachtszeit hat die 33-Jährige nämlich einen kleinen Instagram-Adventskalender gestartet. Täglich postet die Schlagersängerin Fotos von sich inklusive einiger tiefgründiger Zeilen. Beatrice Egli – Wenn man am Boden ist Nachdem sie in den letzten Tagen bereits einige Worte zu Mut, Vertrauen oder Neugier veröffentlichte, Folgten am heutigen 13. Dezember: Nachdenkliche Zeilen zum Thema Hoffnung. Hoffnung ist die Kraft, die als letztes bleibt. Sie ist der weiche Grund, auf den man fällt, wenn man am Boden ist. Die Hoffnung ist das, was uns zusammenhält. Was ist eure Hoffnung? Worte, die auch die Fans von Beatrice Egli mitten ins Herz treffen. Kommentare wie wunderschön, du gibst mir die Hoffnung, immer an das Gute zu glauben und diese Worte sind sehr wahr, liebe Beatrice Zeigen. Zuletzt hatte Beatrice Egli übrigens mit ihrem Gesundheitszustand für Aufsehen gesorgt, denn die DSDS-Siegerin hatte sich vor einigen Wochen mit dem Coronavirus infiziert. Mittlerweile scheint es der sympathischen Schlagersängerin aber Gott sei Dank wieder besser zu gehen.